Unsere Zielsetzung bei der U-Bahn ist, dass sie ein ergänzendes System ist zur Straßenbahn, dass sich diese beiden Systeme stärken und die Straßenbahn hat den Riesenvorteil, dass sie einen zentralen Umsteigeknoten hat und den wollen wir auf keinen Fall in Frage stellen, sondern wir wollen ja die beiden Systeme wechselseitig stärken. Daher die Planungen über den Jacomini-Platz und diese etwas geschwungene Linienführung, um andere Zentren noch mitnehmen zu können. Der Hauptbahnhof ist ein wesentlicher Punkt für die Einpendler, deswegen wird er bedient. Aber beide Linien über den Hauptbahnhof zu führen, würde bedeuten, dass wir in der Stadt relevante Bereiche nicht erreichen würden und andererseits deutliche Parallelfahrten der beiden U-Bahn-Linien haben. Das wäre also in der Erreichbarkeit und in der Nutzung für die Grazer sehr ungünstig. Also hier geht es jetzt um drei verschiedene Richtungen. Wenn wir zuerst zur Konrad-von-Hötzendorf-Straße kommen, wir haben keine Notwendigkeit oder keinen Bedarf gesehen, Richtung Südosten zu gehen mit einer U-Bahn, weil das eben von der Siedlungsstruktur nicht sehr günstig ist für U-Bahnen. Auf der anderen Seite ist gerade auf dieser Strecke und gerade auf der Konrad-von-Hötzendorf-Straße die Straßenbahn in einer sehr optimalen Situation, weil sie einen eigenen Gleiskörper hat. Deswegen sehen wir nicht den Bedarf, unter diesen eigenen Gleiskörper der Straßenbahn noch eine U-Bahn zu bauen. Zur Klassi kann ich nur sagen, ich bin auch der Meinung, dass die U-Bahn unter dem Klassi führen sollte, deswegen führt sie auch dort. Vom Geidorfplatz Maifredigasse bis zum Mekomini-Platz, also die gesamte Länge des Klassi. Und die dritte Frage ist Kärntner Straße. Hier haben wir auch wieder die Situation, dass es um die Bevölkerungszentren in Graz geht. Wir brauchen jedenfalls dann Bosco als Umsteigeknoten relevant von der S-Bahn herein. Und dann war die Frage, wo sind die großen Bevölkerungszentren? Und die sind eben nicht entlang der Kärntner Straße, die sind im südlichen Teil von der Kärntner Straße, sind aber sehr stark und immer mehr im Entstehen im Raum Straßganger Straße. Deswegen fahren wir über die Straßganger Straße und binden dann vom Süden zur Kärntner Straße ein.